Franz und Sandra, sind Frau machen verdient Respekt und Anerkennung. Dafür als Piratenpartei. Oh, alle, die zwei, das mal noch. Piraten stehen offen zu neuen Familienbildern und eine Gleichstellung von allen Familien. Die Pflichten, die selben für Den 20. Oktober, Piraten wählen.